Stefan, bist du schon mal in Hamburg gewesen? Nein, das ist eine Stadt im Norden von Deutschland in der Ecke und ist bekannt für ihren Schmuck. Schmuck, nicht für den Burger? Nein, nicht für die Burger. Nun, ich weiß nicht. Ich bin auch nie in Hamburg gewesen, aber wir haben ein Angebot von einer Dame erhalten. Sie hat ein Juweliergeschäft und will den gesamten Shop, einschließlich Mobiliar und allem Schmuck, Uhren und allem, was dazugehört, gegen unsere Appartement tauschen. Das hört sich gut an. Ja, das dachte ich auch. Nun, es gibt ein Problem. Ich verstehe nichts von Schmuck. Du? Nein, ich auch nicht. Die Dame sagt, das ist ein sehr gutes Tauschgeschäft. Aber ich sage, erst sehen... Dann glauben. Guck mal, Polizei! Was wird los sein? Ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft? Gemütlich, nicht? Ja, das erinnert mich ein wenig an Paris. Stefan, in deze Straße is er schmoekshop. Hoi! Hoi, Ik ben Madolia. Madolia. Madolia? Oh, Madolia. Das ist Stefan. Hoi, Sie haben Hallo. eine lange Reise hinter sich. Ja, ja, eine lange Reise. Wie kommt eine Holländerin nach Hamburg? Das Juweliergeschäft gehörte meinem Vater. Er fragte, ob ich dort arbeiten wollte. Dann habe ich es mit meinem Mann besprochen. Und innerhalb einer Woche haben wir es von meinem Vater gekauft. Aber wieso sprechen Sie Niederländisch? Ich habe in den Niederlanden gewohnt. Ach so, aber Sie sind Libanesisch. Ich bin Iranischer. Mein Mann ist libanesisch. Ihr Mann ist libanesisch? Ja. Wir gehen zurück in den Libanon. Warum? Mein Mann hat dort eine Stelle angeboten bekommen. Also, deshalb möchten Sie Ihr Juweliergeschäft loswerden. Ja. Ich dachte, wenn ich nun zurückgehe und mit Ihnen tausche, dann ist alles auf einen Schlag geregelt. Ja, selbstverständlich. Das ist eine sehr gute Idee, nicht Stefan? Ja, wir lieben Tauschen. Können Sie uns etwas mehr zeigen? Denn ich bin sehr gespannt. Das sind unsere Einkäufe heute? Das sind Ihre Einkäufe heute? Ja, das sind unsere Einkäufe heute. Welche Art von Steinen sind diese? Ich glaube Opal oder so etwas. Ich weiß es nicht genau. Na, was halten Sie davon? Ja. Was ist das? Sehr viele Leute denken, es hat keinen Wert, es ist schmutzig, Zahngold. Zahngold? Was ist das? Die Leute gehen zum Zahnarzt, bekommen ihre Zähne gezogen, bringen sie hierher und wir kaufen sie dann. Also jemand hat heute einen Goldzahn verkauft? Ja, man hat gerade seine Zähne gezogen. Wirklich? Und Sie verkaufen ihn wieder? Ja, ich lasse ihn unschmelzen. Und das kann dann ein Ehering werden oder so etwas? Das kann eine Halskette, ein Ehering sein und so. Bemerkenswert, so nicht okay. alle Ja, hast du auch Goldzählen? Nein, sonst würde ich meine Zahne direkt hier einlösen. Und, wie viel kostet das? Ich habe 11 Euro pro Gramm bezahlt. Und wie viel zahlt der Käufer dann dafür? Ja, äh... Das muss ich ja wissen, wenn wir tauschen. Dann gehört das Geschäft ja mir. Ja! Dat gaat darum. was de Wert des Goldes is, wanneer ik den Käufer aanruf. Ja, wanneer ik beslis dat ik daar naartoe ga. Wie viel is 7 gram in Wert van heute? Ik weet niet, dat moet ik anrufen. Albert, wirst du nun untersuchen, wat de Goldpreis is? Wat zijn die Margen? Ik wil wissen wat het Erlösmodel is. Ze erzählten mir per E-Mail, dat ze 450 euro Miete zahlen. Dan zullen ja. weer terugverdiend werden. Moet er een Ze moesten aan. je inkomen ja. hebben. Kun inschatten hoe makkelijk dat gaat? Als zo doelkoekst <coughs> op het uh, uh, ervolgrijk uh, is. Uh, uh, ja. Ja. Papa, wat is de prijs des Skoldes-Taanensheid? Uh, uh, 140 euro. Een uh, interessante business. Ja. Het <muchten> kost 4000 euro, wil ik me richtig herinneren. Dieser Ring kostet 2700 Euro. Wie hoch ist der Umsatz von einem Juweliergeschäft wie dieses im Durchschnitt? Umsatz? Ich kann einfach nicht darüber reden. Aber dann wissen wir nicht was wir tauschen. Einfach nicht darüber reden, auf keinen Frage. Echt, seriös, kann okay. ich nicht ja, steeds. Oké, die werden de erst de ons overlegen. We hebben ook andere aangeboden. Dat verstehe ja, ik. De... Uh, dus ik zal voor het. We oh. blijven in contact. Ja, ja oh. we blijven in contact. Dank, Dank u. Bitte Sir.